Eine Seele, zwei, die sich verstehen, ohne sich zu sehen, die im Herzen sind, in ihrem inneren Kind, die gemeinsam fliegen und gemeinsam siegen, die ihren Weg verstehen, allein gemeinsam zu gehen die zusammen ihre Zukunft leben durch Lieben, Vertrauen, durch Geben, die wie zwei Vögel sind, getragen vom göttlichen Wind, die fliegen bis in die Unendlichkeit, ein Wunder hält Gott für sie bereit, das Wunder der ewigen Liebe, das Wunder.